Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine Loaded Nachos im opti Die Idee hatte ich durch einen Zuschauer, der gefragt hat, ob die überbackenen Nachos auch im opti gehen. Keine Ahnung, habe ich gedacht. Ich probiere es aus. Und dann machen wir heute gleich die Loaded Nachos. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, was brauche ich? Ich brauche natürlich Nachos, ne? das ist ja klar. Wir brauchen Nachos hier für unser, unser Loaded Nachos. Ich habe hier Käse-Nachos genommen, die ihr überall kriegt in jedem Supermarkt. Um die 200 Gramm. Ich habe, ihr seht, ich habe das hier so eingefüllt, damit da noch was drauf geht. Mehr geht nicht. Ja, wir brauchen Hack. Ich habe hier Rinderhack. Ne? Ich bin ja ein Fan von Rinderhack, ich bin nicht so ein Fan von Halb und Halb. Das ist immer deutlich mager und ich finde es auch geschmacklich sehr viel schöner. Wir brauchen dann für die weitere äh, Soße Tomatenmasse hier stückige Tomaten die ich immer gerne nehme wir brauchen schwarze Bohnen falls ihr die schwarzen Bohnen nicht bekommt könnt ihr auch Kidneybohnen nehmen aber die sind eigentlich noch mal leckerer hier wir brauchen eine Zwiebel eine große Knoblauchzehe oder zwei kleine und hier nehme ich jetzt zum würzen Taco Gewürz, schon fertiges, ich habe hier eine Tomate, die werde ich gleich in kleine Stücke schneiden. Dann habe ich hier Oliven, die sehr gut dazu passen. Wir werden außerdem dann so einen halben Bund Frühlingszwiebel nochmal in kleine Ringe schneiden und drüber geben und ganz zum Schluss überbacken wir das Ganze natürlich, klar. Ne? Hier habe ich wie immer cheddar genommen, geriebenen und nochmal Mozzarella, den ich dann mischen werde und dann haben wir eigentlich alles angesprochen, genaue Angaben wie immer in der Infobox. Und dann mache ich mal die Vorbereitung hier fürs Gemüse, damit wir am Opti-Grill loslegen können. So, Schnippelarbeiten sind beendet, ne, wir haben ja die Zwiebel klein gescheht, vorher gepellt, Knoblauch ist inzwischen klein gehackt, ich habe äh, die Frühlingszwiebel hier klein gehackt, die Tomate klein gemacht und dann können wir loslegen, ne, machen wir hier alles im manuellen Bereich. Ich mache also an, manueller Bereich, voll Power und äh, dann lassen wir ihn erstmal ein bisschen vorheizen hier und dann fangen wir mit unserem Gehackten an. So, OptiGrill ist heiß er ja, hat sich noch nicht gemeldet, das macht aber nichts was ich vorhin vergessen habe, wir brauchen natürlich ein bisschen Olivenöl steht natürlich im Rezept, habe ich vorhin ganz am Anfang vergessen zu erwähnen also so ein Hauch Olivenöl hier zum anbraten brauchen wir natürlich und dann ja, gucken hier. und dann geht das los hier und jetzt braten wir jetzt unser Hack krümelig und dann müssen wir jetzt gar nicht so zickig sein. Da können wir jetzt gleich die Zwiebeln dazugeben. Nur Knoblauch noch nicht. Knoblauch wird so ein Fitter. Also braten wir jetzt erstmal hier. So, jetzt gebe ich dazu den Knoblauch. damit er noch aroma entwickeln kann und die gewürze zunächst mal das taco gewürz die bohnen und die tomaten so So, das reicht auch schon. kann ich den Grill erstmal ausmachen. Und jetzt schmecke ich die Masse nochmal ab, ob mir die herzhaft genug ist oder ob die noch nachgewürzt werden muss. Ja, da ist noch sogar kein Bums drin. Also nochmal anderthalb Teelöffel Taco-Gewürz. Hier noch ein bisschen dazu Cayennepfeffer. So. Und vor allen Dingen Salz. So. Backschale habe ich. Sauber gemacht ne? und jetzt füllen wir unsere Nachos ein. Jetzt kommt so ein bisschen das Geduldsspiel, das Gehacktes jetzt hier möglichst gleichmäßig zu verteilen unter den Nachos und die anderen Sachen auch. Auf geht's! Ihr könnt hier auch anders arbeiten, das werdet ihr auch in einigen Rezepten sehen. Manche geben erst die Hälfte der Nachos rein und machen das gehackte rein die masse und geben dann die zweite hälfte drauf also nach belieben wie es euch gefällt denn natürlich soll das gehackte jetzt hier schon gut unter den nachos verteilt werden ja das braucht jetzt ein bisschen aber das macht nichts als nächstes die tomaten lecker aus. So, zweiter Gang. So, es geht weiter mit den Oliven. Wie gesagt, eigentlich mag ich keine Oliven, aber ich finde, zu dem Rezept passen sie wirklich gut. So, dritter Durchgang. So, die Frühlingstilienung kommt erst ganz am Schluss drüber. Jetzt kommt Käse. Kannst du schon wieder aus der Form löffeln. Ich hoffe, es wird was. So, alles eingefüllt, Nachos drin, Hack drin, Bohnen drin, Tomaten, Oliven, Käse. Nur die Frühlingszwiebeln nicht, die kommen aber wie gesagt zum Schluss. Jetzt machen wir den Opti-Grill wieder an. Jetzt aber gleich hier meinen Trick, ihr kennt das von mir mit dem Essstäbchen, ja, weil ich nicht möchte, dass hier schon die Feuchtigkeit drin steht. Und ich schmeiße den opti an und mache bei mir volle Pulle. Und dann schauen wir mal. Ja, Backschale rausgeholt aus dem opti -Grill. Die ist natürlich immer noch heiß, aber das geht alles. Und es riecht ganz wunderbar. Ihr habt es gesehen vorhin noch. Ich habe ein bisschen noch garniert mit Frühlingszwiebeln. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob... Ist auch genauso schmeckt und funktioniert wie es riecht das sieht wirklich super lecker aus ja, das sieht gut aus. Also der Käse schön zerlaufen hier. Das Ganze riecht ganz wundervoll. Und ihr seht auch hier, die Chips sind nicht klitschig. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass sie möglicherweise im Opti-Grill hier anmatschen, wenn unten die Flüssigkeit durchläuft. Aber dem ist nicht so. Also das sieht alles sehr, sehr lecker aus. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal probieren. Mal gucken, ob es wirklich geklappt hat hier. Oh, Super lecker man schmeckt, alle einzelnen Bestandteile, die Oliven, die Bohnen, das Hack, das tex gewürz hier, das Taco-Gewürz, die Chips genau richtig, nicht zu scharf, nicht zu salzig, für meinen Geschmack könnten sie wieder etwas spicier sein, also ein bisschen mehr Pep aber tolles Rezept, hat sich wirklich gelohnt und wie ihr seht, ja, Loaded Nachos gehen auch Immer auf die Grill. Super geil. Ja, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. bei Komm mal schnell.